So, komme ich nun zu dem heutigen Referenten, Professor Dr. Thomas Köhler, und möchte ihn kurz vorstellen. Was heißt kurz? Sie haben eine ganz lange berufliche Biografie. Sie haben Psychologie und Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Und am Liberal Arts College, uh, College Swarthmore uh, in den USA uh, studiert und sich bereits uh, in ihrer Diplomarbeit uh, Anfang der 1990er Jahre uh, über sozialpsychologische Prozesse in der computervermittelten Kommunikation auseinandergesetzt. Sie waren dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand, Postdoktorand und wissenschaftlicher Assistent an der Universität Jena in den Bereichen Kommunikationspsychologie bzw. Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie. Sie waren dann Juniorprofessor für Lehr und Lernforschung unter besonderer Berücksichtigung multimedialen Lernens an der Universität Potsdam. Und seit November 2005 sind Sie Professor für Bildungstechnologie am Institut für Berufspädagogik der Fakultät für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Sie sind außerdem geschäftsführender Direktor des Instituts für Berufspädagogik und Direktor des Medienzentrums der TU Dresden. Sie sind auch zudem Sprecher des Arbeitskreises E-Learning der Landeshochschulkonferenz in Sachsen seit 2007. Und zudem haben Sie zahlreiche Forschungsprojekte geleitet. Und in Ihrem heutigen Vortrag beziehen Sie sich, wenn ich das richtig gelesen habe, im Wesentlichen auf das tech 4 comp projekt Herr Professor Köhler, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, äh, Frau De Witt, für Ihre sehr freundliche Anmoderation. Ähm, ja, ich möchte äh, der Frage nach, wie weit es möglich ist, eine Theorie des digitalen Lernens äh, zu entwickeln. Und äh, da habe ich als Überschrift vielleicht etwas plakativ gewählt, ähm, Daten, Treffen, Daten. Wenn ich der Frage nachgehe, äh, worin eine solche Theorie bestehen könnte, dann äh, ist eine Grundüberlegung, dass es sich äh, um eine Interaktion von äh, ja, Personen oder den Repräsentanten bestimmter Rollen im Bereich äh, von Bildung, im Kontext von Bildung handelt und äh, tatsächlich äh, eine erste Überlegung dabei, dass diese Interaktion zwischen diesen Personen äh, im Wesentlichen auf Basis von Daten stattfindet, dass man das aber auch weitergehend differenzieren kann und da vielleicht auch verschiedene Ebenen von ähm, Interaktion oder äh, des Gebrauchs äh, von Daten für die Interaktion ebenfalls Kommunikation zwischen diesen Personen, Akteuren äh, differenzieren kann. Also ob es darum geht, beispielsweise in einer physischen Kontextualisierung miteinander in Kontakt zu treten oder ob das keine Rolle spielt. Und ich werde tatsächlich, wie eben angekündigt, dann auch ein Beispiel ähm, bringen ähm, zum Abschluss des, äh, der Vorlesung, welches auf dem ähm, Projekt Tech4Comp basiert welches auch bereits vorangehend äh, ist, worden bei Herrn Hollersheim in der Vorlesung angesprochen war. Ich habe den Vortrag in äh, vier größeren und einen kleineren Schritt äh, oder Abschnitt äh, strukturiert. Zum einen möchte ich etwas sagen zu den Hintergründen äh, meiner Forschung, auch das, was mich sozusagen beeinflusst und was das äh, Nachdenken über äh, KI und Daten äh, beeinflusst. Zum Teil ist das jetzt äh, in der Ankündigungen durch Sie vor der schon äh, benannt worden. Äh, zum Teil sind es aber vielleicht auch nochmal Aspekte, die mir äh, wichtig sind und äh, die ich mit sozusagen auf den Weg geben möchte. Dann möchte ich der äh, Frage nachgehen, äh, wie zeichnen sich denn oder, oder welche Entwicklung gibt es gerade im Kontext einer digital immer häufiger gestützten Bildung? Kann man das vielleicht auch an verschiedenen Trends grob festmachen, ohne dass die den Anspruch haben, dann auch äh, theoriewirksam zu sein und schließlich dann auf die Kernfrage kommen, nämlich äh, welche Kernelemente oder welche Konfiguration könnte eine solche Theorie des digitalen Lernens haben, auch ein bisschen der Frage nachgehen, was muss eine Theorie eigentlich leisten diesbezüglich. Und dann, bevor wir in die Diskussion einsteigen, auf Erfahrungen und Entwicklung aus dem Forschungsverbund TechVorkom eingehen. In diesen fünf Schritten werde ich vorgehen und jetzt erstmal etwas zum Hintergrund. Ich selbst bin also hier an der Technischen Universität Dresden tätig und bin auch gerade jetzt an der Fakultät der Erziehungswissenschaften. Und äh, dort äh, ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass wir einerseits äh, im starken Maße uns mit ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen, auch die Berufspädagogik hat einen Bezug zu betrieblichen, zu technischen, zu oft auch instrumentellen Fragen äh, und Bildung ist äh, dann auch mit unterschiedlichem Verständnis äh, möglicherweise interpretiert. Ähm, es gibt unterschiedliche Traditionen, das erlebe ich oft auch durchaus als eine äh, ähm, ja als einen interessanten Diskurs zwischen den allgemeinbildenden und den berufsbildenden Fächern. Und äh, mit meinem Fachgebiet äh, für Bildungstechnologie bin ich aber gleichzeitig äh, bei keiner spezifischen äh, Fachdidaktik verpflichtet, sondern eben auch im eher äh, allgemein berufsbildenden oder berufspädagogischen Bereich tätig. Die TU Dresden ist eine relativ große Universität, das wissen vielleicht die meisten von Ihnen und äh, ist äh, De facto aber eine volle Universität. Das heißt, wir sind gar nicht so sehr auf den ingenieurwissenschaftlichen Bereich ausschließlich fokussiert. Wir haben auch Fächer wie Medizin, Lehr-, Lehramtsausbildung und andere Sozial- und Geisteswissenschaften und ein komplettes Set an Naturwissenschaften. Das sind so Psychologie. Also es gibt tatsächlich quasi das Fächerspektrum einer universität Insofern sind die Fragestellungen auch zum Beispiel. Rund um digitale Transformation, Einsatz von digitalen Infrastrukturen und äh, Lerntechnologien, welche die sich de facto auf alle Fächer beziehen. Und äh, in meinen eigenen Forschungen äh, und Entwicklungsprojekten begegnen mir oft auch eben interessante Gespräche mit äh, Kolleginnen, die dann aus anderen äh, Fachdomänen kommen und äh, nicht unbedingt ausschließlich auf eine sozialwissenschaftliche Perspektive äh, oder auf eine bildungswissenschaftliche Perspektive fokussieren, sondern tatsächlich das gesamte Repertoire. Das bedeutet dann auch eben gerade durch Lehramtsausbildung, dass der Bezug zu verschiedenen auch äh, Sektoren von, von Bildung äh, eine Rolle spielt. Also sowohl das Lernen in der Schule, vielleicht auch bei, bei jüngeren äh, Menschen, aber eben auch zum Beispiel die Teilhabe an Gesellschaft durch äh, wissensbezogene Prozesse und Kooperationen bei äh, Seniorenbevölkerung, die vielleicht schon nach der Erwerbsphase steht und ganz im Kern ist natürlich für Berufspädagogen immer die Frage auch, wie steht es denn tatsächlich, um beispielsweise die, die, die Möglichkeit auch mit bestimmten Kompetenzen in betrieblichen Kontexten wirksam zu sein, nicht bloß während einer Berufsausbildung, sondern natürlich auch über die gesamte Tätigkeitsspanne hinweg. Also das ist sicher eine etwas andere Kontextualisierung, als die einige der Vorredner in den vorangehenden Vorlesungen hatten. Und deswegen wollte ich das auch nochmal, möchte ich auch mal, deutlich machen an dieser Stelle. Gleichzeitig äh, leite ich hier an der TU Dresden ein Forschungszentrum. Äh, wir sind tatsächlich seit Beginn letzten Jahres ein reines Forschungszentrum. Vorangehend hatten wir an dem Medienzentrum. Um sich handelt äh, äh, auch technische Services, Infrastruktur, Fragestellungen, wie in Hochschule ausgestattet ist, Medienplanung, bis hin zu Geräteausleihe an Bord. Und das spielt natürlich auch eine Rolle äh, bei meinen Überlegungen, äh, dann zu sehen, über welche Infrastrukturen, auch welchen organisationalen Aufbau verfügen, Bildungsinstitutionen äh, zu dem Zweck, dass sie eben in der Lage sind, ihren Prozess der sagen, Produktion von Bildung auch äh, auf den Weg zu bringen und äh, welche personellen Rollen müssen dort auch differenziert äh, angeboten werden. Es dreht sich dann eben nicht bloß um Lehrkräfte und um Lernende, sondern es dreht sich auch um viele weitere äh, Akteure bis hin zu denjenigen, die eben technische Infrastrukturen betreiben, aber auch solche, die beispielsweise Veränderungsprozesse anstoßen und da haben wir sicher hier auch eine Rolle gespielt. Im Augenblick sind wir selbst von der Veränderung betroffen. Das Zentrum wandelt sich sozusagen. Und äh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das offiziell sage, äh, außerhalb der TU. Inzwischen gibt es auch eine entsprechende Beschlusslage. Äh, wir werden ab demnächst unter dem Label Center for Open Digital Innovation Participation firmieren. Und genauso wenig wie der Begriff Medienzentrum sozusagen ausschließlich auf Bildung fokussiert, äh, ist auch dieser Neue, das neue Label ausschließlich auf Bildung fokussiert. Es geht dann tatsächlich um die Frage von, von Teilhabe, digital gestützter Teilhabe an eher offenen Innovationsprozessen. Also nochmal eine etwas andere Perspektive, während das ist ja mein Fachgebiet in der Berufspädagogik oder in der Erziehungswissenschaft eben die Bildungstechnologie ist. Ja, das zum Hintergrund und jetzt gleich im nächsten Schritt die Frage, welche Trends lassen sich denn beobachten? im Kontext äh, einer immer häufiger auch digital gestützten Bildung. Und ähm, ich habe hier als erstes ein, äh, sozusagen ein, eine Fotokollage hergestellt, ähm, weil die auch für den Vortrag durchaus äh, wichtig ist. Ähm, zum einen sehen Sie hier äh, drei, äh, also zwei Kollegen und mich, ähm, die wir in Peking unterrichtet haben. Das war im Herbst 2019, das war dann 2020 nicht möglich. Und 2021 werden wir sehen, was wird ähm, ja, also zumindest nicht in Präsenz. Wir haben äh, dort einen gemeinsamen Masterstudiengang mit einer Technischen Universität in China. Und ähm, was üblicherweise in Präsenz stattfand, mit wenigen online gestützten Phasen, hat sich dann, das ist das zweite Bild, ähm, jetzt von einem Vortrag äh, aus der letzten Woche mit ähm, ja, Zoom, wie auch hier, äh, über ähm, videobasierte Systeme, telekommunikative Systeme umsetzen lassen. und äh, hat damit sogar eine größere Reichweite äh, entwickelt, gegebenenfalls, und äh, kann aber, und das ist schon dieses kleine, dieser kleine weiße Einblender, Video on Demand hier, kann aber möglicherweise auch dazu führen, dass man gar nicht mehr personal miteinander interagiert, sondern einfach, so wie ich das gerade für eine Konferenz in Japan äh, in der kommenden Woche gemacht habe, einfach ein Video einspricht, das hochlädt auf dem Videoserver und äh, möglicherweise äh, von Person zu Person nicht ohne weiteres in Kontakt kommt. Also das so als Hintergrundrauschen, das der Kontext in Peking ist insofern relevant, weil tatsächlich aus dieser Vorlesungsreihe, die ich dort betreut habe, auch Überlegungen entstanden sind, eben zur Frage, wie sich verschiedene Entwicklungen systematisieren lassen. Und das ist ein Tafelbild von dort. Also da ging es auch schon um die Frage, inwieweit eben Daten im Bildungsprozess eine Rolle spielen. Darauf komme ich gleich wieder zurück. Ich möchte aber jetzt den tatsächlich noch mal etwas systematischer Frage nachgehen, durch welche Trends zeichnen sich unsere Bildungsprozesse ähm, aus ähm, im Kontext von ähm, ja, Higher Education oder beziehungsweise von akademischer äh, Bildung, aber nicht nur in diesem Kontext. Ähm, und äh, ich habe jetzt, ich will nicht sagen willkürlich, aber doch äh, eine Auswahl getroffen von äh, fünf äh, Trends, und äh, das sind Überlegungen, die sind also älter als die Pandemie, wie vieles von dem, was ich auch hier berichte. Wir hatten ja auch eben verwiesen, dass die erste Studienabschlussarbeit schon an vor knapp 30 Jahren sich mit dem Thema letztlich Online-Kommunikation äh, befasst hat. Das, das weist also auch nochmal darauf hin, dass wir jetzt nicht mit immer bloß mit tagsaktuellen Fragestellungen konfrontiert sind, sondern dass tatsächlich auch äh, dem eine gewisse Historie äh, mediengeschützter Kommunikation bzw. auch äh, ja, online-basierter Lehr- und Lernprozesse äh, zugrunde liegen. Ein erster solcher Trend, auf den ich hinweisen möchte, ist äh, das Auftauchen von sogenannten offenen Formaten. Die haben etwas zu tun mit virtueller Mobilität. Das heißt, ich kann also vom physischen Lernort unabhängig mich an äh, andere Lernorte begeben und dort an Wissenskooperationsprozessen teilhaben, so wie wir das heute Abend auch tun. Das heißt, äh, ich kann Bezug nehmen, äh, kommunikativ äh, zu Lernobjekten, aber auch zu Personen, zu Wissensträgern und äh, mit diesen in einen Austausch äh, kommen. D diese Offenheit meint aber nicht bloß sozusagen diese physische ähm, Entkopplung, sondern es meint auch eine institutionelle Entkopplung. Das heißt, ich kann Lernobjekte auch unter diesem Metapher der Openness äh, ja, nutzen, die oder Wissensobjekte, die äh, tatsächlich äh, abgelöst werden von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ähm, Organisation. Ich muss mich nicht einschreiben, damit ich dann vielleicht äh, die letzte äh, Open Access Publikation oder das letzte Skript, das aktuelle Skript aus der Kernuniversität in Hagen bekommen kann. Und solche Beispiele können wir regelmäßig beobachten. Ich will das nur ganz kurz anreißen hier und darauf verweisen, dass es eine derartige Entwicklung gibt. Ein zweiter Aspekt, der durchaus typisch ist, ist, dass viele von diesen Inhalten, die wir jetzt auch frei zur Verfügung bekommen nicht ohne weiteres von pädagogischen Fachkräften äh, verfasst sind, sondern sie sind äh, sehr häufig auch von anderen Personen verfasst, die in keiner bestimmten äh, Rolle oder Funktion in einem pädagogischen pädagogisch institutionalisierten Prozess stehen. Ähm, das können Autoren sein, äh, die sich über Wikipedia entäußern, das kann jemand von der Webseite sein, das kann auch natürlich eine Lehrstuhlleiterin sein, die sich auf ihrer Website äh, vielleicht über Forschung ähm, Gedanken macht. Es, können aber auch YouTuber sein und äh, andere Personen. Das heißt also, ähm, die, die Bildungssituation, die wird möglich ähm, unter äh, Bezugnahme auf ähm, Wissensobjekte, ich kann auch sagen Lerninhalte, die durch Personen aus meinem äh, Umfeld bereitgestellt werden, die ich oder Umfeld jetzt in einem sehr weiten äh, Sinne gefasst, die aber tatsächlich eher so Peer-to-Peer auf Augenhöhe entstehen und nicht durch eine hierarchische Positionierung dieser Person auch im Unterschied äh, zu mir selbst als meinweg Novizo oder Lernender äh, gestaltet wird. Also eine entsprechende äh, Möglichkeit, die sehr vielfältig ist und die natürlich auch dann in der Konsequenz dazu führt, dass bestimmte Großmaterialien, die bisher dort eine ein, ein Dominanz haben, damit in Frage gestellt werden, vielleicht sogar abgelöst werden, zumindest in der Konkurrenzsituation kommen. Ein dritter Trend, auf den ich auch wieder ganz kurz eingehen müssen, möchte, ist die damit einhergehende äh, Unabhängigkeit des äh, Verhaltens von, von Lernenden oder Wissenssuchenden. Ähm, diese äh, Personen können sich in eben auch wiederum neuartigen Formaten plötzlich sehr autonom bewegen. Sie können auch äh, oft autonom entscheiden, ob sie eine oder beziehungsweise welche Lernsituation sie aufsuchen, in welche Wissenskooperation sie sich begeben und äh, Wer vielleicht auch die Expertin, der Experte sein kann, mit dem ich in Kontakt treten möchte, um beispielsweise äh, mich vorzubilden. Ein ganzes Beispiel an dieser Stelle ist äh, die Nachbereitung des äh, Mathematikunterrichts, insbesondere in der in Sekundarstufe 2. Die wird äh, vorzugsweise mit YouTube-Videos äh, gestaltet, die natürlich nicht von der jeweiligen Lehrkraft äh, produziert wurden. Und das ist aber nicht bloß im Allgemeinbildenden Bereich der Fall, natürlich auch schon lange in der beruflichen Weiterbildung, beziehungsweise auch der akademischen Bildung. Kennen wir das aus dem Hochschulbereich. Also unabhängiges Verhalten von Lernenden und ein höheres Autonomie ist ganz wichtig. Dabei entstehen zum Teil auch äh, neuartige Gemeinschaften. Gemeinschaften dahingehend, dass äh, ich also mit anderen Lernenden zusammenkommen kann oder eine stabile soziale Entität äh, daraus entwickeln kann, wo ich dann regelmäßig auch den Kontakt suche, weil ich weiß, dass ich dort für den von mir den mich interessierenden Wissensbestand äh, auch eine Partnerschaft finde und äh, mich austauschen kann und entsprechend auch äh, dann für andere vielleicht äh, so peu à peu wertvolle Beiträge liefern kann. Das heißt, ich werde dann plötzlich zum Experten oder zur Expertin für andere Wissenssuchende, weil ich so ein Stück weit auch äh, einen äh, Wissensfortschritt habe oder weil ich mich eben durch eine ähm, ja, auch Regelmäßigkeit äh, eigener Beiträge äh, für andere interessant gemacht habe, kann dann eben zum Autoren äh, bei Wikipedia äh, aufsteigen oder kann vielleicht auch in irgendeinem Forum äh, entsprechend äh, danach gefragt werden und werde dadurch, dass ich medial auch sichtbar bin, äh, durch andere äh, auch wiederum findbar und ansprechbar. Das hat alles jetzt noch nicht so sehr viel mit den Daten und dem heutigen Thema zu tun und deswegen möchte ich äh, noch einen äh, weiteren sozusagen Trend oder eine Entwicklung sichtbar machen. Ähm, es lässt sich auch beobachten, äh, dass diese äh, ja, Medien oder durch digitale Online-Medien, Online-Kommunikation gestützten Aktivitäten immer auch Daten produzieren, Datenspuren hinterlassen. Und äh, diese greifen wir zum Teil auf, zum Teil machen wir es in einer relativ konservativen Art und Weise, wenn wir beispielsweise Online-Tests durchführen. Selbst damit tun wir uns aber im Hochschulbereich vergleichsweise schwer. Das zeigt es in seit der Pandemie und die damit verbundenen Bedarfe, sich umzustellen. Also das Online-Testen, E-Assessment geht uns noch nicht allen leicht von der Hand und äh, befremdeln damit gern. Aber tatsächlich ist es so, dass auch unabhängig von einem bewussten Testen äh, Daten an sich anfallen, allein dadurch, dass ich mit technischen Infrastrukturen interagiere. Und äh, diese Daten können ebenfalls auch genutzt werden, um ähm, dann entsprechend erstmal Lernhandlungen oder wissensbezogene Handlungen, ob nun individuell als HCI oder, äh, oder eben kooperativ, kommunikativ als interpersonale ähm, Formate ähm, auch analysieren zu können, begleiten zu können, was da passiert und gegebenenfalls daraus auch Schlüsse zu ziehen, wo Unterstützung notwendig ist, beziehungsweise wo vielleicht auch äh, Unterstützung eben nicht notwendig ist, weil Lernen selbstgesteuert sehr erfolgreich passiert. Zum Teil gehen wir auch darauf ein, indem wir dann spezifische Angebote unterbreiten, die dann in Abhängigkeit von einer bestimmten, einem bestimmten Lernfortschritt oder einer bestimmten Verhaltensweise bestimmten Datenlagen eben erkennen lassen, dass Lernende einerseits vielleicht den anderen Lernpfad beschreiten sollten, andererseits vielleicht auch schon mit ein Ziel erreicht haben und insofern auch ohne einen Abschlusstest klar ist, dass äh, im Prinzip äh, die Lernhandlung erfolgreich äh, bewältigt wurde. Also Daten spielen eine Rolle und diese Daten, um das nochmal zusammenzufassen, fallen gegebenenfalls auch äh, zufällig an. Oft werden sie sogar eher kritisch beäugt und als Risiko empfunden, denn als äh, einen Eintritt äh, oder als eine Möglichkeit auch äh, einer äh, für die Lernenden wie auch für die betreuenden äh, Lehrkräfte äh, hilfreichen Unterstützungsmöglichkeiten. Methode äh, verstanden zu werden. Jetzt möchte ich äh, allmählich den Bogen bekommen zu der Frage, kann man denn aus diesen erkursorischen Beobachtungen auch so etwas wie eine Theorie äh, eines digitalen Lernens äh, formen und, äh, ja, oder darin vielleicht auch äh, erkennen. Ähm, vielleicht als, als ein Einstieg hier äh, nochmal äh, zwei Begrifflichkeiten. Wir sprechen mitunter von Technology Enhanced Learning und Technology Enhanced Teaching. Das sind äh, Begriffe, die durchaus äh, in einer bestimmten lerntechnologie häufiger zu finden sind. Äh, es geht also darum, dass ich Lernsituationen äh, äh, durch Technologien und diese Technologien meinen tatsächlich eher digitale äh, Werkzeuge äh, unterstütze. Und äh, ich habe das aber in dem Alltag äh, an jeder Bildungsinstitution in sehr unterschiedlicher Weise. Technologien sind äh, klassischerweise analog gewesen. In bestimmten Konfigurationen kommen sie eigentlich in jeder Lernsituation vor, bis hin zum gedruckten Buch oder zu handschriftlichen äh, Notizen. Auch das kann ich als Lerntechnologie verstehen. Aber mittlerweile sind wir über eine lange Diskussion betreffend E-Learning und Online-Lernen stärker auch zu dem Verständnis gekommen, dass es aktuell wichtig ist zu verstehen, wie diese digital gestützten Technologien funktionieren, sowohl als Lerntechnologie als auch eben äh, andererseits als Lehrtechnologie, diese Dualität zwischen Lernen und Lehren, die bleibt in gewisser Weise erhalten, selbst wenn ich vorangehend äh, ja eher problematisiert habe, dass man die auch äh, durchaus auflösen kann. Ich kann auch lernen, ohne dass eine Lehrkraft, äh, ohne dass ein bewusstes, intendiertes Lehren dabei passiert. Ähm, und ähm, diese Begrifflichkeiten, die sind sicherlich hilfreich, um äh, sozusagen etwas zu systematisieren ähm, und äh, vielleicht manche Details zu erkennen. Aber an sich erklären die noch nicht so sehr viel was was eigentlich passiert und ich würde jetzt im weiteren auch noch mal da versuchen ähm, zu erkennen wie denn ähm, eine äh, tatsächlich äh, sich die digitalisierung auf äh, die am bildungsprozess beteiligten äh, rollen äh, übertragen lässt und was sie sehen es ist noch mal so ein tafelbild äh, aus, aus peking oder eins was ich also mein eigenes was ich da dann fotografiert habe und ähm, ich habe also dann den Studierenden vorgeschlagen, naja, wir versuchen doch mal einfach, äh, können wir uns denn vorstellen, dass sich die beiden Hauptakteure, äh, nämlich die Lehrkraft und äh, der oder die Lernende, ob die sich äh, auch digitalisieren lassen. Ja? Das war zu einem Zeitpunkt kurz vor der Pandemie, also hat tatsächlich vom Überlegen her erstmal gar nichts mit der aktuellen besonderen Situation zu tun, wie auch die Vorlesungsreiche eigentlich nicht, sondern das sind Themen, die tatsächlich auch. Äh, sozusagen dem Stand der Forschung oder dem wissenschaftlichen Zeitgeist äh, entsprechen, inzwischen vielleicht ein bisschen mehr Beachtung erfahren, weil sie im Alltag doch eine andere Wirksamkeit äh, ja, zulassen oder eine andere Wirksamkeit im Alltag erwartet wird. Ähm, ich werde das gleich nochmal in einer etwas ähm, besser lesbaren Form präsentieren. Ich möchte aber jetzt nochmal auf diese Grundideen der Theorie des äh, digitalen Lernens eingehen. Also die erste Überlegung ist, dass wir tatsächlich die Interaktion zwischen Personen beziehungsweise auch ihren digitalen oder medialen Repräsentationen auf der Basis von Daten stattfindet. Das ist sozusagen eine erste Grundannahme. Und das betrifft sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. Das kann also auch Lernende untereinander betreffen, aber es betrifft auch Lehrende. Die Erwartung ist, dass wir gegebenenfalls also auch nicht bloß zwischen Person und Person, sondern zwischen auch den Personen auf der Lernseite und vielleicht den Daten der Lehrkraft und umgekehrt äh, entsprechende Interaktionen zulassen können oder dass die vielleicht sogar konstituierend sind für eine ähm, entsprechende äh, Lern- oder Lehrhandlung. Und möglicherweise, das war jetzt also eine weitere Frage, die wir dann untersucht haben, möglicherweise lässt sich das ja auch äh, ja, diese, dieser Gedanke übertragen oder fortschreiben im, im Kontext nicht bloß einer digitalen, sprich nicht physischen Situation, sondern auch dann wiederum äh, in eine physische Konfiguration bringen, äh, wenn wir dann also über ähm, ja, digital gestützte äh, physische ähm, Infrastrukturen sprechen. Wie kann das konkret aussehen? Ähm, ich glaube, jetzt wird es äh, noch etwas übersichtlicher. Wie Sie sehen, in dieser Matrix äh, gibt es im Prinzip ähm, ja, verschiedene ähm, Spalten. Ich fange mal ganz links an, da ist, äh, sind sozusagen diese vier Typen des äh, Lernenden äh, zu machen. Es gibt äh, Online Student 1, Online Student 2, den virtuellen Studenten und den Lernenden Roboter. Und äh, vielleicht fange ich in, in der äh, ersten inhaltlichen Zeile an. Dann ist der Online-Student 1, äh, der steht sozusagen als realer Student äh, synchron im Lernprozess äh, bereit. Es, es handelt sich um eine physische Person und diese Person trifft, äh, diese lernende Person trifft auf eine lehrende Person. Und das kann dann zum Beispiel ein Online-Tutor sein oder ein, äh, ja, ein, ein, ein, ein teleteacher teleteacher begrifflichkeiten Dafür gibt es viele, die gibt es auch schon seit äh, bestimmt 20 Jahren. Ähm, also das ist in gewisser Weise eine medienvermittelte oder online vermittelte Kommunikation, die stattfindet, stattfindet. In beiden Fällen handelt es sich das um reale Personen, die dann aber so wie wir heute miteinander in Kontakt kommen und sich austauschen, aber sich eben nicht am gleichen Ort begegnen. In einer zweiten Form ist es denkbar, in der nächsten Stufe ist es denkbar, dass die Personen nicht tatsächlich in ihrer physischen Verfasstheit zeitgleich miteinander zusammentreffen. Das passiert am heutigen Abend beispielsweise dadurch, dass der Vortrag aufgezeichnet wird und gegebenenfalls durch weitere Interessierte im Nachhinein auch aufgesucht werden kann. Also sozusagen eine, ich würde dann sagen, eine ja, Interaktion, eine echte Kommunikation mehr mit der mit dem Referenten stattfindet. Und das kann auch dann so weit gehen, dass ich beispielsweise mit meinem eigenen Vortrag interagiere, indem ich bitte nochmal ansehe. Ja, da gibt es also dann plötzlich auch neuartige Möglichkeiten. Trotzdem bleibt sozusagen das Prinzip Person zu Person in gewisser Weise erhalten. Also die mediale Repräsentation, die jetzt durch die Aufzeichnung entsteht, die umfasst ja sozusagen oder die, die zeigt, mich während meines Vortrages als Video- und Audiosignal, insofern werde ich als, bin ich als reale Person noch kenntlich. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass bei dem eben gewählten Beispiel Sie als die Zuhörerin oder Zuschauerin, als die sozusagen Lernenden in dem Fall, dann für mich als Lehrperson nicht sichtbar werden. Das ist nochmal ein Sonderfall, den würde ich jetzt nicht weiter thematisieren und können wir vielleicht eine Diskussion dann machen. Ja, dann. Das ist sozusagen noch nicht so ganz spannend. Spannender finde ich dann tatsächlich die Überlegung: Brauche ich denn dieses Abbild der Lehrperson in dieser Situation oder benötige ich auch das Abbild der, der Studierenden? Und da denke ich, zucken wir erstmal zusammen und stellen uns die Frage: Kann es denn sein, dass ich, dass ich einen virtuellen Studenten oder Studentin unterrichte? Oder kann es vielleicht ein bisschen einfacher? Kann es sein, dass mich ein virtueller Teacher eine virtuelle Lehrkraft unterrichtet, ähm, da würde ich äh, schon sagen, ja, das kann sein, dass eine Lehrkraft virtuell da ist. Da reden wir nämlich dann über zum Beispiel KI-Systeme äh, oder wir reden über Avatare, die uns äh, tatsächlich auch in unserem Alltag helfen äh, beim Bewältigen von Wissensaufgaben. Diese Avatare, die können gegebenenfalls äh, äh, uns begegnen in Form eines, äh, ja, eines, eines äh, einer Konfiguration, einer Software über unsere mobilen Endgeräte und aber auch in, in anderer Form, also die reagieren personalisiert auch und sie können aber natürlich auch für eine große Gruppe ähm, reagieren. Das heißt, Virtualisierung auf Seiten der Lehrkraft scheint doch ohne weiteres äh, möglich. Es ist die Frage, macht eine Virtualisierung auf Seiten der Lernenden überhaupt Sinn? Kann das äh, sinnvoll sein, darüber nachzudenken, äh, ob Studierende oder Lernende äh, uns in virtu virtueller Form begegnen können als Lehrkraft? Und äh, wenn man so einen kleinen Augenblick darüber nachdenkt, äh, dann muss man diese Frage eigentlich bejahen. Weil wenn ich beispielsweise die Daten von Studierenden habe, die ich dann bewerte, dann ist möglicherweise ja die, also dann verschwinden oder treten ganz bewusst die Studierenden als Personen in den Hintergrund. Das ist sogar konstituierend für viele Praxen in der Bildung. Da auch aus dem Wissenschaftskontext kennen wir Prinzipien von Double Blind Peer Review, also da geht es um die Daten, die jemand hinterlassen hat und ich arbeite mit diesen Daten weiter. Und jetzt ist die spannende Frage, kann es denn sein, dass eine virtuelle Lehrkraft mit, den, mit einem virtuellen Lernenden zusammentrifft? Ja, also sozusagen diesem... Begriff ähm, oder den, den ich auch in dem Titel eingebettet habe, Daten treffen Daten. Selbst das ist denkbar, wenn ich beispielsweise KI-Systeme oder eben auch andere äh, softwarebasierte Systeme insbesondere einsetze, um diese Studierendendaten zu verarbeiten und Auswertungen durchzuführen. Genau das passiert, wenn ich einen Multiple-Choice-Test automatisiert auswerte oder wenn wir mit einer Text, äh, mit einer semantischen Technologie äh, meinetwegen auch äh, essayartige artige äh, Situationen bearbeiten oder wenn ich die Suchanfrage an Google stelle, dann ist das auch so, dass sozusagen meine Daten auf die Daten dieser äh, Wissens- oder Lerntechnologie treffen. Das ist also etwas, was offenbar in unserem Alltag schon angekommen ist und ich finde es ganz wichtig, da nochmal drüber nachzudenken, was das bedeutet. Machen wir vielleicht auch eine Diskussion für die ähm, Bedarfe, die Lernende wie auch Lehrende in äh, einer solch Art, Art konfigurierten ähm, Bildungs- äh, oder pädagogischen Situation erleben. Und jetzt der der letzte Schritt ähm, gibt es die Möglichkeit, dann äh, auch eine ähm, ja, Untersuchung oder ein, eine weitere Entwicklung im Hinblick auf die äh, physische Verfasstheit äh, von ähm, Akteuren beim Lernen ähm, zu gestalten oder zu gehen. Und ähm, nun kann man wieder auf Seiten der Lehrkraft beginnen. Das ist vielleicht leichter äh, nachvollziehbar. Natürlich gibt es Beispiele. Ähm, selbst wenn die im, im deutschsprachigen Raum nicht so ohne weiteres äh, häufig zu, zu treffen sind, dass wir äh, roboterartige Technologien haben, die auch als äh, ja, quasi pädagogisches äh, Personal äh, Lehrer- oder Lehrkräfterollen übernehmen und dann in Bildungsprozesse eintreten. Es ähm, ist eher aus dem asiatischen Raum bekannt, äh, dass äh, derartige äh, Systeme im Einsatz sind. Also das heißt sozusagen, eine physische Konfiguration kann eine Rolle spielen und wenn wir dann auf Seiten der Lernen schauen, dann werden wir bei so etwas wie Machine Learning oder bei dem, was gerade auch viel bei den jetzt hier in Dresden wieder wenn es sich in den Ingenieurwissenschaften diskutiert wird, wie weit eben eine Maschine von der nächsten Maschine lernen kann und vielleicht die erste Maschine von Menschen gelernt hat und dann bestimmte Handlungsweisen gerade in industriellen Praxis auch nachvollziehen kann. Nicht mehr dadurch, dass die Maschine ursprünglich programmiert wurde, sondern dass sie tatsächlich durch die Beobachtung menschlichen Verhaltens sozusagen und das Nachahmen dessen bestimmte Handlungen übernommen hat. Also es gibt da auch eine Vielzahl von Konfigurationen, die möglich und denkbar sind. Und insofern lassen sich dann also sogar Beispiele finden, dass wir eben auch digitale physische Infrastrukturen in eine solche Betrachtung insgesamt mit einbeziehen. Das scheint uns äh, mir auch, will ich ehrlicherweise sagen, etwas fremd oder befremdlich bisher, ähm, dass wir plötzlich Roboter in der Schulklasse sitzen haben, aber im betrieblichen Prozess, wenn es darum geht, dass ich beispielsweise ein Auto produziere oder eine andere Technologie habe, äh, dann sind diese äh, Technologien auch tatsächlich ähm, nicht mehr so fern von unserem Alltag und äh, aus den Fabriken sind sie eh nicht mehr wegzudenken. Ja, das sozusagen als die Systematik. Jetzt ähm, möchte ich noch, äh, noch nicht ganz zum Schluss kommen, aber der Frage nachgehen, inwieweit sich denn auch ähm, diese ähm, Überlegungen zum digitalen äh, Lernen oder digitalen Lernen und Lehren ähm, als Antwort auf eine Theorie nochmal äh, vielleicht deutlich herausarbeiten lassen. Also mit einer Theorie geht es darum, dass ich Realität modellhaft abbilden kann. Ich glaube, das gelingt durchaus. Ähm, und ähm, ein weiteres Ziel wäre, unter anderem, dass ich ähm, auch empirische ja, oder, oder Möglichkeiten anbiete, äh, um empirisch ähm, den Sachverhalt operationalisieren zu können. Das, was jetzt hier beschrieben ist, lässt sich durchaus auch äh, empirisch äh, untersuchen und äh, ja, wie auch anhand der Beispiele deutlich wurde, ganz gut im Bildungsalltag ähm, platzieren. Spannend ist die Frage, welche Vorhersagen kann ich daraus ableiten? Kann ich Vorhersagen ableiten, zum Beispiel äh, wie sozusagen dann vollständige Lernhandlungen aussehen würden, oder auch vorhersagen, welche pädagogischen Interventionsmöglichkeiten die Lehrkräfte vor dem Hintergrund vielleicht einer bestimmten Stufenzuordnung haben. Das wäre zu diskutieren, das mache ich jetzt hier nicht, dazu fehlt mir die Zeit und dazu ist es auch noch nicht ausreichend durchdacht. Aber andererseits muss man auch sagen, Theorien sind immer auch so ein Stück weit spekulativ und lassen bestimmte Annahmen zu und manches gerät dann vielleicht auch aus dem Blick. Das ist dann auch tatsächlich eine Frage für die Weiterentwicklung. Die Vorhersagen zu denen möchte ich aber ganz konkret noch etwas sagen und vielleicht schon eine erste Frage damit andeuten. Lernende und Lernende werden datenbasiert abgebildet, beziehungsweise Lernende und Lernende können datenbasiert abgebildet werden. Das ist ein nicht unerheblicher. Unterschied, ja, auch gerade was die Handlungsmöglichkeiten von Lernenden und Lehrenden ausmacht. Meine Eingangsthese war ja, dass wir diese datenbasierte Abbildung de facto ähm, en passant mitnehmen können oder erleben, weil eben durch die Digitalisierung unserer äh, Infrastrukturen in Bildungskontexten, ähm, egal ob Schule ähm, oder Hochschule oder äh, berufliche Weiterbildung, ähm, tatsächlich permanent äh, eine ja, Datenbasiertheit äh, zu beobachten ist, ähm, auch wenn diese bisher zumindest in der Regel nicht pädagogisch intendiert ist. Ähm, und hinsichtlich der äh, These Daten treffen Daten, äh, müsste man vielleicht auch noch mal weiter spezifizieren, welche Art von Daten da aufeinander treffen. Wir arbeiten in unserem Projekt insbesondere mit textbasierten Daten, nehmen aber dort auch ähm, ja, Quantifizierung vor. Und spätestens an dieser Stelle ist dann ähm, auch das Projekt Tech4Comp aufzurufen, ähm, was also in der Vortragsreihe auch schon äh, mehrfach zu hören war. Ähm, es geht hier darum, dass wir Kompetenzentwicklung ähm, durch ähm, digital bestützte, datenbestützte äh, Mentoring-Prozesse a. skalierbar gestalten und b. überhaupt auch individuell spezifisch, sprich personalisierbar begleiten. Das ist insbesondere dann relevant, wenn eine Vielzahl von Lernenden, in unserem Fall Studierende, ähm, zu betreuen sind, ähm, dann ist das durch einzelne Personen äh, als Lehrkräfte nicht zu schaffen. Hochschul ist immer auch ein Stück Massenbetrieb. Und dafür haben wir KI-Systeme entwickelt und testen die auch gerade in einem großen Forschungsverbund äh, mit insgesamt acht Partnern. Und äh, neben einem KI-System haben wir auch eine Art Mentoring-Workbench. Äh, ja, definiert, die, die, welche es Lehrkräften ermöglichen sollen, eben äh, bei Aufgaben des Mentoring auf äh, verschiedene Infrastrukturen zurückzugreifen. Ich habe es mir verknüpft, das jetzt live zu präsentieren, weil ich glaube, das kostet zu viel Zeit, aber vielleicht kann man das ja auch der Präsentation gerade noch erkennen. Sie sehen hier ein äh, Screenshot, den ich heute Morgen in unserem Lernmanagementsystem äh, gemacht habe und da wird der kleine orange Pfeil zu sehen, es steht dann Mentoring Workbench und das ist das Fenster, was gerade geöffnet ist. Und da sagt, also das System bietet mir zwei Möglichkeiten an. Ich kann Textanalysen durchführen, also Analyse von eigenen Texten äh, dabei durchführen oder ich kann beispielsweise Feedback bekommen zu einer Probeklausur, die ganz wichtig kein Multiple-Choice-Klausur ist, sondern tatsächlich in der Form als äh, ein selbstverfasster Text äh, funktioniert, also eher essayartig. Und ich blätter mal noch eins weiter und dann bekomme ich in der Interaktion mit dem Chatbot, hier ist links das Menü zu sehen, äh, dem ich dann auch meinen Text übergeben habe, äh, dann äh, antworten. Äh, und da sind solche Abbildungen dabei, die dann zeigen, wie sozusagen die Begriffe, äh, mit denen ich gearbeitet habe, miteinander in meinem Text im Zusammenhang stehen. Und äh, dafür nutzen wir also äh, entsprechende Technologien und solche Analysen auch ähm, in der ähm, ja, Echtzeit, will ich mal sagen, das also sehr kurzfristig durchführen zu können. Das Ganze ist im prototypischen Betrieb. Wir haben es eingebettet in äh, das äh, Opal-System, das ist äh, die Lernplattform der Hochschulen äh, in Sachsen und mit ungefähr 80 bis 100.000 Studierenden, in dieser Zeit darauf arbeiten. Meines Erachtens die größte solche akademische Lernplattform gerade in Deutschland, wird auch in anderen Hochschulen, in anderen Bundesländern eingesetzt, äh, ist also insofern prototypisch übertragbar und Funktioniert genauso gut auch mit dieser Integration, ähm, beispielsweise in Moodle. Ja, ganz abschließend möchte ich äh, Sie einladen äh, zu ähm, einer Diskussion, vielleicht auch zum weitergehenden Diskurs, äh, wenn wir das nicht verkneifen, den, den Herrn rechts jetzt mal ins Bild zu nehmen. Ich denke, das passt äh, durchaus sehr gut. Das zeigt auch, dass manche der Perspektiven, die wir jetzt in der Wissenschaft äh, verstärkt thematisieren, äh, möglicherweise auch. Äh, kreative äh, Inspiration äh, entspringen können und mitunter äh, schon vor Jahren auch gedacht wurden. Ähm, Fragen, wo äh, die ich gerne ins Gespräch kommen würde, äh, betreffen äh, insbesondere die Frage, ob das äh, eine fachliche äh, ein, ein fachlicher Bezug oder eine Einbettung äh, in die eher bildungsorientierten Wissenschaften oder eben auch Informatik, Informationswissenschaften äh, hier nochmal für eine solche Modellierung zu trennen sind oder ob... Äh, Sie allenthalben, egal vor welchem Hintergrund, damit etwas anfangen können. Und natürlich auch äh, die, die Frage, inwieweit Sie da für sich persönlich oder für Ihre Handlungsweisen äh, bestimmte Gestaltungsoptionen oder auch Handlungserfordernisse daraus ableiten, das ableiten, wenn Sie selbst als Dozentin, Dozent oder als Lehrkraft andernorts äh, tätig sind, äh, dann äh, stellt sich die Frage natürlich, äh, ob ich eben mit diesen Technologien äh, oder mit den Daten auch äh, in bestimmter Weise umgehen möchte oder umgehen muss. Wenn Sie denn die Gespräche fortführen wollen, auch nach den jetzt verbleibenden 15, 20 Minuten, dann ähm, lade ich Sie herzlich ein. Es findet äh, im Herbst online in Leipzig äh, die GmbH-Jahrestagung statt. Wir haben auch in Dresden zwei Tagungen zum ähm, kollaborativen Lernen bzw. zur Entwicklung von Gemeinschaft Neuen Medien. Die Links sehen Sie hier. Man kann es auch einfach googeln. Äh, und dadurch, dass Sie eben in hybriden oder ganzlich online Format stattfinden, ist die Teilhabe auch ohne einen größeren touristischen Aufwand möglich. Ich danke mich herzlich für das Zuhören und freue mich jetzt auf die Diskussion.